Hey Chica. Hm? Magst du Pizza? Ich keine Pizza. Schau mal, Luca mag auch gerne Pizza. Magst du Corncrafter auch? Nein. Warum? Hier ist meine Pizza. Hey Chica. Hm? Magst du Pizza? Ich kann Pizza. Schau mal, Luca mag auch gerne Pizza. Magst du Corn Crafter auch? Nein. Warum? Hier ist meine Pizza.